Herzlich willkommen bei Arzt und dem Kanal für Sport und Gesundheit. Heute im Arztgespräch volle kardiologische Kompetenz von der Akutmedizin über die Rehabilitation bis zur lebenslangen Nachsorge. Ich darf herzlich willkommen heißen Professor Stefan Sack, Dr. Christa Bongard und Dr. Petra Faffel. Wie in jeder guten Gruppe fangen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Mein Name ist Professor Dr. Stefan Sack. Ich bin Herzspezialist an der München Klinik Neuperlach am Städtischen Klinikum in München. Mein Arbeitsfeld ist die Akutmedizin, das heißt die Behandlung des akuten Herzinfarktes, der Lungenembolie, der Aortenerkrankung und von Patienten im kardiogenen Schock, die uns mit dem Rettungshubschrauber oder dem Notarzt gebracht werden. Mein Name ist Dr. Christa Bongert. Ich leite die kardiologische Abteilung der Rehabilitationsklinik Höhenried am Starnberger See. Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Nachbetreuung von Herzpatienten nach Eingriffen und Operationen. Wir machen in der Rehabilitation die Patienten zum Experten ihrer Erkrankung. Sie lernen, was es bedeutet, herzkrank zu sein, und sie lernen den Umgang mit ihrer Erkrankung. Ich bin Dr. Petra Pfaffel von der herz Bayern. Mein Arbeitsschwerpunkt ist dort der Präventions- und Rehabilitationssport. So bilden wir dort zum Beispiel Übungsleiter aus und fort, die dann in den Herzgruppen in Bayern arbeiten und wir betreuen die Herzgruppen, die in ganz vielen Sportvereinen in Bayern angeboten werden. Mit unserem Gespräch heute möchten wir Basisinformationen geben und zwar all denjenigen, die Herzpatienten sind oder in der Physiotherapie oder im Training mit Herzpatienten arbeiten. Wir sprechen vorwiegend über Herzinfarkt und über herzkranke Diabetiker. Welche sind die häufigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt? Bei den Risikofaktoren unterscheiden wir zwischen den Risikofaktoren, die man nicht beeinflussen kann. Dazu gehört das Geschlecht. In dem Fall sind Männer häufiger betroffen als Frauen. Zum zweiten vom Alter. Mit steigendem Lebensalter steigt auch das Risiko an, eine Herzkranzgefäßerkrankung zu bekommen. Und der dritte Risikofaktor ist die genetische Disposition, also das, was man von den Eltern mitbekommen hat. Wenn die Eltern sehr frühzeitig einen Herzinfarkt hatten, dann ist man als Kind dieser Eltern eher betroffen von einem Herzinfarkt. Das sind die Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Beeinflussen können wir hingegen Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen, eine Fettstoffwechselstörung, vor allen Dingen auch den Bewegungsmangel und negative Stressfaktoren. Das sind alles Faktoren, die eine, die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung fördern können und die wir bei unseren Patienten auch abfragen, um zu schauen, welche Faktoren für den einzelnen Patienten zutreffen. In der Regel ist es so, dass man nicht unbedingt, wenn man einen von diesen Risikofaktoren hat, unbedingt einen Herzinfarkt bekommt, sondern meistens ist es so, dass es ein Zusammenspiel von mehreren Risikofaktoren ist, die dann das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen oder auch einen Schlaganfall erhöhen können. Wenden wir uns denjenigen Risikofaktoren zu, die beeinflussbar sind. Welche Rolle spielt Bewegung? Kann ich durch Bewegung Risikofaktoren beeinflussen? Definitiv ja. Wir haben von Frau Dr. Bongert eben gerade gehört, dass Bewegungsmangel selbst ein Risikofaktor ist. Und wenn ich mich mehr bewege, eliminiere ich diesen Risikofaktor sofort von Haus aus. Aber Bewegung wirkt auch wirklich sehr gut auf alle anderen Risikofaktoren oder auf viele von ihnen, zum Beispiel auf den Fettstoffwechsel, auf den Zuckerhaushalt. Auf all dies nimmt Bewegung direkt Einfluss und optimiert dort die Werte. Also man kann definitiv sagen, Bewegung kann hinsichtlich der Risikofaktoren wirken wie ein Medikament. Der Herzinfarkt ist die häufigste Herzkrankheit und damit auch der absolute Supergau. Stefan du behandelst den Herzinfarkt akutmedizinisch, präsentier uns ein paar Fakten. Ja, der Herzinfarkt ist in der Tat der Supergau, weil der Herzinfarkt immer eine lebensbedrohliche Situation darstellt. Beim akuten Herzinfarkt geht ein Herzkranzgefäß, das sind die Privatgefäße, die den Herzmuskel selbst mit Blut versorgen zu. Der Herzmuskel bekommt in dieser Region kein Blut mehr und er stirbt letzten Endes ab. Problematisch ist, dass durch diesen Herzinfarkt Herzrhythmusstörungen auftreten können und die sind lebensbedrohlich. Das heißt, also wir haben hier eine ganz, ganz schwierige Situation vorliegen. Auf der einen Seite die Herzrhythmusstörungen lebensbedrohlich sind und zum anderen den Koronarverschluss, also ein, kein Blutfluss mehr im Koronargefäß. Die Symptomatik, die bei einem Herzinfarkt auftritt, ist bei beiden Geschlechtern durchaus unterschiedlich. Männer haben öfter Beschwerden klassischerweise mit Ausstrahlung in den linken Arm, Und bei Frauen gibt es sehr häufig Symptome, die in den Rücken gehen oder die äh, in den Kiefer ausstrahlen. Deswegen landen auch Frauen sehr viel seltener oder langsamer in einer Akutklinik, als es bei Männern der Fall ist. Also gibt es einen echten Unterschied bei den Geschlechtern. Das Ziel in der Behandlung des akuten Herzinfarktes ist die Wiederöffnung des Gefäßes und das möglichst schnell. Dafür haben wir auch einen Slogan, der heißt Zeit ist Gewebe, Time is Tissue. Das heißt, je früher wir es schaffen, das Gefäß wieder zu öffnen, umso schneller fließt Blut rein und umso mehr Gewebe können wir retten. Und Um das durchzuführen, gibt es in Deutschland die sogenannten Chest Pain Units. Das sind Spezialeinheiten in denen Spezialisten arbeiten, die sofort wissen, was man mit einem Herzinfarkt tun muss. Und wir haben heute auch nach den Leitlinien Richtzeiten, in denen wir versuchen müssen, das Gefäß zum Beispiel nach Eintritt in die Klinik innerhalb von 60 Minuten zu eröffnen. Daraus kann man schon erkennen, wie ernst der Herzinfarkt genommen wird, dass man sogar sagt, ihr müsst es in einem gewissen Zeitfenster schaffen. Also zusammengefasst ist der Herzinfarkt eine lebensbedrohliche Situation, auch in der heutigen Zeit. Wenn ich also zum Beispiel bei dir im Klinikum Neuperlach lande, dann weißt du genau, was zu tun ist. Jetzt ist im September die Woche der Reanimation, wo du dich auch engagierst und Menschen vermittelst, was ist zu tun, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Was sind denn die Dinge, die ich als allererstes machen muss, wenn ich einen Herzinfarkt habe oder jemand in meiner Umgebung einen bekommt? Wenn der Herzinfarkt aufgetreten ist, sollte man, so schnell es geht, die Rettungskette alarmieren. Und bei aller Aufregung, die an einem solchen Ereignis dann da ist, auch nicht vergessen, die Rettungskette zu aktivieren. Viele wollen dann den Betreffenden helfen, aber vergessen eben, die Rettungskette zu aktivieren. Das ist also ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, in welchem Zustand ist der Patient? Ist er stabil, wach, ansprechbar? Kann man ihn auf den Boden legen, vielleicht in vielleicht eine Seitenlage bringen, beruhigen? Vor allen Dingen bei ihm bleiben, nicht weglaufen, den Patienten beruhigen? Ganz anders ist die Situation natürlich dann, wenn es zu einem Herzschildstand kommt, und eine Reanimation durchgeführt wird. Das ist das, was du gerade angesprochen hast mit der Woche der Wiederbelebung. Denn eine Wiederbelebung ist eine Maßnahme, die tatsächlich das Leben des Menschen retten kann. Und zwar dann, wenn sie unverzüglich einsetzt, wenn derjenige das Bewusstsein verloren hat. Und wir verstehen heute unter der Wiederbelebung vor allen Dingen die Druckmassage oder die Thoraxmassage. Wir sind davon weggekommen, dass wir den Betreffenden noch beatmen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heute in der Wiederbelebung, denn keiner möchte jemanden, der erbrochen hat oder der in einem schlechten Zustand ist, den Mund auf den Mund drücken und eine Beatmung durchführen. Das heißt, das alleinige Merkmal für die Wiederbelebung ist heute eine effektive Torxmassage und dazu muss man den Betreffenden auf den Rücken legen. Man braucht eine stabile Unterlage, also nicht auf dem Bett renimieren, sondern auf dem Boden oder gegebenenfalls ein Brett runterlegen. Und dann muss man im unteren Drittel des Brustbeins mindestens drei bis vier Zentimeter das Brustbein eindrücken. Und das 80 Mal pro Minute. Also, das ist eine hohe Frequenz. Es gibt einen sehr schönen Song von den Bee Gees: Staying Alive, Staying Alive, Staying Alive. Ja. Das zeigt in etwa den Rhythmus, den man haben muss. Und ich kann nur sagen: 80 Mal pro Minute ist eine sehr erschöpfende Tätigkeit. Wenn man das drei Minuten gemacht hat, ist man schon fertig und man sollte sich auch nicht scheuen, wenn andere Ersthelfer mit am Ort sind des Geschehens, dass man wechselt und dass dann der nächste kommt, weil mit der Zeit lässt die Kraft nach und die Eindrücktiefe nimmt ab. Aber entscheidend ist, dass möglichst tief eben drei bis fünf Zentimeter gedrückt wird, damit ein Blutkreislauf auftritt, denn das Ziel der Maßnahme ist, das Gehirn zu erhalten. In vielen Fällen, bei denen das eben nicht erfolgt, können wir das Herz retten, aber das Gehirn ist kaputt und dann können wir dem Patienten nicht helfen. Also das muss trainiert werden und deswegen starten wir jetzt im September die Woche der Wiederbelebung. Auch nach dem Herzinfarkt in der Rehabilitation oder in der Nachsorge spielt Bewegung eine Rolle. Was würdet ihr sagen, wann kann ich mit Bewegung beginnen? Nach dem unkomplizierten Herzinfarkt wird der Patient nicht im Bett immobilisiert, sondern er kann direkt aufstehen. Früher ließ man den Patienten vier Tage im Bett liegen. Die Zeiten sind lange vorbei, sondern der Patient kann in der Regel unmittelbar nach der Behandlung in der Akutklinik aufstehen. Es sei denn im Bedarf noch der Herzrhythmusüberwachung, das heißt, wir müssen den Herzschlag kontrollieren. Aber auch da gibt es inzwischen Ambulante-Systeme, sodass sich der Patient zumindest mal auf der Stationsebene bewegen kann. Er soll noch keine Treppen steigen. Man soll keine größeren Belastungen vornehmen. Und das Ziel ist ja dann, den Patienten nach ungefähr vier Tagen in die Rehabilitationsklinik zu überweisen, weil es ganz wichtig ist, dass der Patient lernt, wie darf ich meinen Körper belasten. Und noch viel wichtiger ist das Ziel, wie kann ich Vertrauen in meinen Körper zurückgewinnen. Denn im wahrsten Sinne des Wortes ist das Herz gebrochen. Und das ist das Ziel der Rehabilitation, das wieder aufzubauen. Wie Stefan gerade schon gesagt hat, ist es wichtig, dass die Patienten nach dem Akutaufenthalt tatsächlich in eine Rehabilitationsklinik kommen. Man kann sich vorstellen, dass wenn so ein Herzinfarkt passiert, dann steht die Familie und vor allen Dingen natürlich der Patient unter Schock. Und auch die Ärzte im Akutkrankenhaus erklären dem Patienten schon einiges über den Herzinfarkt. Aber meistens, sage ich mal, geht das an dem einen Ohr raus. Rein und am anderen Ohr wieder raus, weil in dieser akuten Phase ist der Patient noch gar nicht aufnahmefähig. Erst in der Rehabilitation lernt er dann zu realisieren, was passiert ist. Und er lernt dann auch etwas über die Erkrankung kennen. Und dann auch dort mit professioneller Anleitung durch unsere speziell ausgebildeten Physiotherapeuten und Bewegungstherapeuten auch wieder lernt er, sich an körperliche Belastung zu gewöhnen und diese körperliche Belastung entsprechend zu dosieren. Das ist auch ganz wichtig, denn abhängig davon, was bei dem Herzinfarkt mit dem Herzen passiert ist, muss man die Belastung tatsächlich unterschiedlich dosieren. Wir versuchen in der Rehabilitation den Patienten tatsächlich zum Experten seiner Erkrankung zu machen. Also Neben den Informationen über die Erkrankung soll er wieder das Selbstvertrauen bekommen, soll auch lernen, dass die körperliche Aktivität für sein weiteres Leben wichtig ist, um das Fortschreiten dieser chronischen Erkrankung, die es ja letztendlich ist, dann auch zu verhindern oder zu verlangsamen. Viele Patienten denken, wenn sie dann mal so einen Stent bekommen haben oder eine Bypass-Operation, dass das Thema damit erledigt ist und die Erkrankung weg ist. Aber die Erkrankung bleibt lebenslang da und muss lebenslang behandelt werden. Und um das, was ich in der Reha-Klinik gelernt habe, dann tatsächlich lebenslang zu realisieren, ist es optimal, wenn ohne Pause nach der Rückkehr aus der Reha-Klinik die Herzpatienten in eine Herzgruppe gehen. Herzgruppen sind Orte, wo ich all das, was ich hinsichtlich meiner Belastbarkeit und optimaler Bewegungsformen in der Reha-Klinik erfahren habe, dann ambulant und wohnortnah weiterführen kann. Also ich gehe da ein- bis zweimal die Woche hin, treffe auf einen speziell ausgebildeten Übungsleiter, auf einen Herzgruppenarzt, der permanent anwesend ist. Es gibt auch etwas Sicherheit, gerade in der Anfangsphase. Und ich ähm, festige quasi all dieses Know-how, was ich aus der Klinik erfahren habe, erfahre dann noch einiges mehr, was ich einfach in diesem Zeitraum von zunächst mal zwei Jahren, für die ich diese Herzgruppe verordnet bekomme, dann lerne. Es stellt sich dann die Frage, wie finde ich denn eine Gruppe, die wohnortnah ist und dass es eben für mich dann auch praktikabel ist, sehr gut ist, wenn eine Reha-Klinik noch mit dem Patienten vor seiner Entlassung eine geeignete Adresse raussucht, das ist möglich. Die Landesarbeitsgemeinschaften, die wir als herz in Bayern darstellen, aber auch bundesweit findet man diese Landesarbeitsgemeinschaften, sind dort die richtigen Ansprechpartner. Dort kann ich anrufen oder mich einfach an sie wenden und fragen, wo ist für mich die nächste Herzgruppe. Oder, was auch möglich ist, die Krankenkassen sind ganz oft auch gut ausgestattet mit diesen Listen, dass sie den Patienten, also ihren Versicherten, weiterhelfen können. Der allererste Ansprechpartner ist nach der Reha-Klinik dann aber der behandelnde Arzt weil der muss die Herzgruppe verordnen, das ist also eine Krankenkassenleistung. Mit dieser Verordnung gehe ich zu meiner Krankenkasse, die genehmigt das. Und dann kann ich mich auf den Weg zur Herzgruppe machen und gucken, wo ich einen freien Platz finde. Ganz oft ist in Bayern, aber auch deutschlandweit, dort der Sportverein der richtige Ort. Ein nicht zu unterschätzender Faktor nach einem Herzinfarkt ist offenbar das Thema Angst. Angst vor einem weiteren Herzinfarkt, vor allem im Zusammenhang mit Belastung. Wie geht ihr jetzt damit um? Das ist ganz richtig. Dieser Faktor ist überhaupt nicht zu unterschätzen, denn wir haben ja vorhin schon gehört, der Herzinfarkt ist ein lebensbedrohliches Ereignis. Und auch gerade, wenn Menschen eine Rehabilitationsbehandlung hinter sich haben und somit quasi schon einmal fast tot waren, löst die Erinnerung daran oder dass sich beschäftigen damit bei vielen Patienten große Ängste aus. Wir in der Rehabilitationsklinik machen es so, dass wir bei allen Patienten am Beginn der Rehabilitation einen Fragebogen ausfüllen lassen, der ist validiert, also den kann man wirklich gut verwenden, wo wir herausfinden, ob tatsächlich eine Angststörung oder auch eine depressive Entwicklung vorliegt. Und dann, wenn wir dort positive Hinweise darauf bekommen, geben wir dem Patienten auch die Möglichkeit eines psychologischen Gespräches, denn man muss dann unterscheiden, handelt es sich tatsächlich nur um die ganz normale Angstreaktion, die nach dem Herzinfarkt auftritt, weil man eben dieses lebensbedrohliche Ereignis hinter sich hat, oder aber ist das schon eine Angst, die sich tiefer verfestigt hat und die behandelt werden muss. Denn wenn man das nicht auflösen kann, diese Angstsituation, kann das tatsächlich chronisch werden, und die chronischen Angstpatienten können auch tatsächlich in der weiteren Folge bezüglich ihres Herzens eine schlech einen schlechteren Verlauf haben. Es gibt dafür sogar ganz spezielle Settings in der Rehabilitationsmedizin, das ist die sogenannte Psychokardiologie, wo man Patienten, die sowohl eine Herzerkrankung als auch eine Angst- oder Depressionserkrankung haben, behandeln kann. Das ist dann dort ein Zusammenspiel zwischen Kardiologen, Psychotherapeuten, Bewegungstherapeuten, Sozialarbeitern, Pflegekräften, die mit dem Patienten zusammenarbeiten, um diese beiden Symptome gut in den Griff zu bekommen. Ganz wichtig ist es auch, dass der Patient die Möglichkeit bekommt, überhaupt über seine Ängste zu sprechen. Denn das, was wir als am allerproblematischsten empfinden ist, wenn der Patient diese Angst in sich reinfrisst und ähm, sie nicht abgeben kann und nicht darüber sprechen kann. Denn dann besteht immer die Gefahr der Chronifizierung. Petra, du hast große Erfahrung im Training mit Patienten nach der Rehabilitation in der lebenslangen Nachsorge. Wie sieht es mit der Belastungssteuerung aus? Wir haben bei Herzpatienten zweierlei in Blick zu nehmen. Wenn er stabil ist, der Herzpatient, und sein Arzt das okay gegeben hat, darf grundsätzlich also Bewegung, vielleicht auch leichtere Sportsta Sportarten stattfinden. Aber wir haben die Unter- und die Überbelastung zu beachten. Unterbelastung ist äh, die Situation, wenn quasi etwas verschenkt wird, dass Bewegung durchgeführt wird, aber auf einem Level, der einfach physiologisch noch nicht effektiv ist. Überbelastung kann sehr kritisch werden, weil ich einfach an mein Herz rangehe in einem Maße, wie es noch nicht soll, darf. Also die gilt es in jedem Fall zu verhindern. Wie gehe ich als Herzpatient dazu vor? Auch hier, der behandelnde Arzt ist hier der Ansprechpartner und Berater. Er gibt mir eine geeignete Herzfrequenz, also einen geeigneten Pulswert mit, der basiert auf meinen individuellen Werten. Er untersucht mich eventuell mit einer Fahrradergometrie oder was der Arzt geeignet findet und gibt mir dann eine Pulsempfehlung. Also mein Trainingswert, der für mich absolute Richtschnur ist, auf diesem Level trainiere ich, mache ich meine Bewegungsübungen, den sollte ich nicht unterschreiten, aber auch nicht überschreiten. Um das zu kontrollieren, bietet sich eine Pulsuhr an, gerade so in der ersten Zeit, wenn ich noch nicht so ganz vertraut bin mit Bewegung. Wir denken aber auch noch so ein bisschen in eine andere Richtung, dass ich mich nicht sozusagen zum Sklaven dieser Pulsuhr mache, sondern dass ich mehr und mehr tatsächlich, wie Frau Dr. hat auch gesagt hat, zum Experten meiner Krankheit werde und mit meinen eigenen Antennen wahrnehmen kann, wann bin ich so ungefähr im richtigen Level meiner Belastung, wann bin ich zu wenig intensiv unterwegs und wann habe ich eine Grenze erreicht, über die ich nicht hinausgehen sollte. So etwas lernt man eben ganz gut in der Herzgruppe. Die befähigt dann auch, dass ich all dies auch zu Hause individuell bei mir durchführen kann, weil Herzgruppe ja nur ein, zweimal in der Woche stattfindet. Das reicht nicht. Man soll sich öfters in der Woche adäquat bewegen, krankheitsangepasst bewegen. Und das kann ich dann eben, wenn ich mit diesem Feeling, sage ich mal, meiner Herzfrequenz gut umgehen kann. Nennen wir vielleicht die Herzgruppe hier für Hilfe zur Selbsthilfe, weil im Endeffekt bin ich die Person, die die Bewegung adäquat durchführen muss. Diabetes ist einer der Risikofaktoren, die wir vorhin genannt haben. Was ist das Besondere am herzkranken Diabetiker? Der Diabetes mellitus ist in der Tat ein enormer Risikofaktor, für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das hat damit zu tun, dass beim Diabetes mellitus, der Blutzuckererkrankung, zu viel Blutzucker sich in der Blutbahn befindet und es über verschiedene Formen dann zu Ablagerungen an den Gefäßen kommt. Das heißt, die Gefäße werden enger, sie verengen sich und es entwickelt sich die sogenannte Arteriosklerose. Beim Diabetes mellitus haben wir zwei verschiedene Formen des Diabetes, nämlich einmal den Diabetes des jungen Menschen, den Typ 1 Diabetes, der auch als juvenile Diabetes bezeichnet wird und schon bei Jugendlichen und Kindern auftreten kann. Bei diesem Diabetes wird kein Insulin im Pankreas in der Bauchspeicheldrüse gebildet und es muss von außen Insulin zugeführt werden, um damit den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Die zweite Form ist der Typ 2 Diabetes, der auch früher als Altersdiabetes bezeichnet wurde. Da liegt die Situation anders. Wir haben genügend Insulin im Blut, aber der Blutzucker kann nicht in die Zelle hinein und es gibt bestimmte Medikamente, die dann die Zelle öffnen, damit der Blutzucker in die Zelle hinein kann. Also zwei verschiedene Formen, die wir beide im selben münden, nämlich in zu hohem Gehalt an Blutzucker in der Blutbahn mit den dann bedingten Veränderungen. Und es ist natürlich klar, wenn jemand einen Diabetes über 30 Jahre hat, wie beim Jubilindiabetes, ist das Risiko, eine koronare Herzerkrankung zu bekommen, viel höher noch als bei dem Menschen, der erst ein Altersdiabetes entwickelt. Hinzu kommt auch noch, dass der Diabetes nicht nur das Herz angreift, sondern auch die Niere, die Augen die anderen Gefäße, also die Schlagader zum Gehirn, die Schlagader runter zu den Gefäßen. Das heißt also, der ganze Körper ist von diesem Diabetes mellitus betroffen. Und es gibt noch eine Besonderheit, der, die Blutzuckerkrankheit führt dazu, dass die Nervenendigungen geschädigt werden. Das heißt, das, was wir bei einem Herzpatienten haben, der eine Verengung der Herzkranzgefäße langsam entwickelt, der nämlich eine Symptomatik entwickelt in Form einer Angina pectoris, also der Brustenge, diese Symptomatik finden wir beim Diabetiker häufig nicht, weil die Nervenenden geschädigt sind. Das heißt, das Erste, was der Diabetiker merkt, ist tatsächlich seinen akuten Herzinfarkt und hat keine Chance, durch eine vorherige Symptomatik schon mal darauf aufmerksam zu werden, dass möglicherweise das Herz betroffen ist. Wie wir gerade in der Antwort von Stefan gehört haben, ist ja das Problem, dass bei den Diabetikern das Insulin an der Zelle nicht mehr wirkt. Die Patienten haben eine Insulinresistenz, das heißt, das Insulin schafft es nicht, den Zucker aus dem Blut in die Zelle zu transportieren, wo er dann als Energieträger bereitsteht. Die körperliche Aktivität der Sport ist nun etwas ganz Tolles, denn der, es gibt molekulare Mechanismen, also Mechanismen auf der Zellebene, wo man durch die körperliche Aktivität den Zucker aus der Blutplan in die Zelle schaffen kann, ohne dass man Insulin dafür benötigt und ohne dass man diese Insulinrezeptoren benötigt, die ja beim Diabetiker nicht richtig funktionieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Diabetiker Sport machen, denn das ist ein Teil der Therapie, um diese Insulinresistenz zu umgehen. Weiterhin ist es natürlich wichtig, Diabetiker haben häufig nicht nur den Diabetes als Risikofaktor für die Herzerkrankung, sondern sie sind häufig auch übergewichtig, haben einen Bluthochdruck und noch andere Risikofaktoren. Und für all diese Risikofaktoren wirkt die körperliche Aktivität. Also zum Abnehmen und letztendlich auch, um so eine Insulinresistenz eventuell wieder rückgängig machen zu können. Also neben der medikamentösen Therapie, der gesunden Ernährung, ist die Bewegung ein ganz wichtiges Element. Man muss beim Diabetiker nur gut aufpassen, was man dem Diabetiker empfiehlt. Wir haben vorhin auch gehört, dass der Diabetes tatsächlich auch noch andere Organe angreift, nämlich zum Beispiel die Augen. Das heißt, die Sportart muss auch so sein, dass der Diabetiker, der vielleicht eine eingeschränkte Sehfähigkeit hat, das machen kann. Also wenn er zum Beispiel einen Ball fangen muss und da nicht schnell genug reagiert, könnte er sich verletzen. Wir haben auch gehört, dass der Diabetes die Nerven angreifen kann und das Schmerzempfinden verändern kann. Das heißt, ein Diabetiker muss immer auf ein gutes Schuhwerk achten, nicht, dass er sich beim Sport, beim Wandern oder Joggen Blasen läuft, die sich dann entzünden können und ähm, zu Wundheilungsstörungen führen können. Ganz wichtig ist, dass man, wenn man Diabetes hat, die sportlichen Aktivitäten, die man plant, am besten mit seinem Arzt bespricht. Der Arzt kann einen gut beraten und kann einem die günstigen Sportarten, wo man kein Risiko oder wenig Risiko trägt, sich zu verletzen, benennen. Und das Gute ist, es ist eigentlich egal, auch wie weit fortgeschritten der Diabetes ist, man findet für jeden etwas, was er machen kann. Petra, wir finden für jeden also die richtige Herzsportart. Das ist dein Fachgebiet. Worum geht es? Kraftsportarten, Ausdauersportarten? Geht es um Ballsport? Was macht ihr vorwiegend? Es ist so, dass Herzinfarktpatienten enorm von krankheitsangepassten, individuell angepasstem Ausdauertraining profitieren können. Gut geeigneten, geeignete Bewegungsformen oder Sportarten sind zum Beispiel das sportliche Gehen, das Walking, auch Nordic Walking. Ähm, Schwimmen muss man ein bisschen vorsichtig sein, nur nach Rücksprache mit dem Arzt, weil der Körper auf Wasser besonders reagiert, also das nicht einfach so machen ähm, Rein von der Belastung, von der Intensität her gilt nach wie vor zu einem empfohlenen Pulswert. Nicht einfach loslegen und sagen, ich habe gehört, Ausdauertraining ist gut, mache ich mal, sondern das muss in Rücksprache mit den Experten passieren, wenn ich Herzinfarktpatient bin. Neben Ausdauertraining bieten wir auch Koordinationstraining und Flexibilitätstraining an, eine gute Koordination und eine gute Beweglichkeit, die also das Flexibilitätstraining schult, die ökonomisieren die Bewegung. Das heißt, ich setze an sich nur so viel Muskel ein, wie für die Bewegung auch notwendig ist und somit kann ich herzentlastend arbeiten. Relativ neu, also das gibt es noch nicht so lang ist, dass in Bewegungsprogrammen für Herzinfarktpatienten auch Krafttrainingen Platz hat. Moderates Krafttraining, vielleicht nennen wir es Muskeltraining, mit dem ich mein Muskelkorsett ähm, kräftige, nicht mit Mordsgewichten, moderat, aber ich werde insgesamt stabiler und etwas kräftiger in meinem Muskelkorsett. Der Hintergrund ist, dass man erkannt hat, dass für dieses sehr gut geeignete Ausdauertraining manchmal nicht das kranke Herz der limitierende Faktor ist, sondern dass die Leute einfach aufgrund ihrer Muskelsituation, wenig Muskulatur in den Beinen oder insgesamt im Körper, dass die deswegen nicht in ausreichendem Maße Ausdauertraining vollziehen können. Auf das hat man reagiert und bezieht heute in moderne Programme für Herzinfarktpatienten auch moderates Krafttraining mit ein. Aber auch hierfür gilt, nicht einfach selber loslegen, sondern sich individuell die Empfehlung von den Experten holen. Gar keinen Platz hat das Schnelligkeitstraining bei Herzinfarktpatienten. Also das dürfen wir ganz nach hinten stellen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang vergessen. Also zusammengefasst, Kernstück Ausdauertraining kombiniert mit moderatem Krafttraining, dann kann Bewegung wirklich wirken wie ein Medikament. Christa, wir haben vorhin von Stefan über die Geschlechtsunterschiede bei der Symptomatik gehört. Was muss ich bei der Belastungssteuerung, was muss ich beim Training und bei der Bewegung hinsichtlich dieser Thematik berücksichtigen? Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass alle Patienten, egal welchen Geschlechtes, nach dem Herzinfarkt Sport machen sollen. Nichtsdestotrotz ist es wie bei jedem Individuum, man muss immer schauen, wie ist zum Beispiel die Bewegungsvorerfahrung, welche Sportarten hat die Patientin, der Patient vor dem Herzinfarkt gemacht, hat er überhaupt je Sport gemacht und da ist es so, dass Männer häufig mehr Bewegungserfahrung haben als Frauen. Das liegt daran, ich sage jetzt mal, viele Jungs, wenn sie klein sind, spielen Fußball, Mädchen, wenn sie kleiner sind, haben nicht immer Sport gemacht. Das muss man berücksichtigen. Außerdem muss man die unterschiedliche Belastbarkeit äh, berücksichtigen. Der Herzinfarkt tritt bei Männern in der Regel früher auf, bei Frauen erst, wenn sie älter sind. Und somit ist natürlich auch da ein Unterschied in der grundsätzlichen körperlichen Fitness ähm, zu beachten, wenn man hinterher eine Empfehlung abgibt. Ähm, wir machen das bei uns in der Reha-Klinik zum Beispiel so, dass wir spezielle Frauentherapiegruppen haben. Denn gerade Frauen, die wenig Bewegungserfahrung bisher in ihrem Leben hatten, tun sich manchmal schwer, ähm, auch mit Männern zu trainieren oder wenn das Körperbild nicht ganz dem Ideal entspricht, was die Frau sich selber vorstellt, haben sie auch manchmal Schwierigkeiten. Und sie tun sich deutlich leichter, wenn sie in einer Frauentherapiegruppe trainieren können. Es gibt auch im Anschluss ähm, spezielle Fitnessstudios, die nur für Frauen da sind, sodass man dem dann auch im weiteren Training Rechnung tragen kann, wenn man möchte. Ähm Ganz grundsätzlich gibt es aber keinen Unterschied nochmal als Fazit ähm, zwischen Männern und Frauen in der Art und Weise, wie man Bewegung empfiehlt. Stefan, ich bin voller Hoffnung. Wir haben gehört, dass eine gesunde Lebensweise, Sport, Bewegung doch schon eine ganze Menge bringt. Brauche ich denn überhaupt Medikamente? Medikamente sind ein wichtiger Bestandteil der Therapie, zusätzlich zur Bewegung. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man einige Medikamente reduzieren kann, das hängt sehr stark von der Funktion des Herzens nach einem Herzinfarkt ab. Die Basismedikamente, die lebenslang genommen werden müssen, ist die Acetylsalicylsäure, das ASS und auch ein Statin. Die Statine sind dafür da, dass die Ablagerung in den Koronargefäßen oder in Gefäßen generell zurückgedrängt werden, damit eben keine Plakruptur mehr auftreten kann und kein Herzinfarkt mehr entsteht und die ganze Entwicklung der Arteriosklerose verlangsamt wird. In diesem Kontext hilft auch das ASS ein bisschen mit, weil es die Verklumpung der Blutplättchen reduziert, was ja wiederum mit die Ursache ist, dass diese Plaques entstehen können. Also das sind sozusagen Basismedikamente, die man zeitlebens braucht. Alle weiteren Medikamente, zum Beispiel zur Behandlung des Blutdrucks, auch Medikamente zur Behandlung des Diabetes mellitus, hängen dann von der Situation ab. Wenn sich die Herzfunktion nach einem Herzinfarkt komplett normalisiert hat und der Blutdruck liegt stabil bei Werten von 120 zu 70 mm Hg, dann wird man auch auf ein Blutdruckmedikament verzichten können. Besteht aber eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, mit einer verminderten Auswurfleistung, dann wird man auf bestimmte Medikamente, die man gerade in diesem Kontext braucht, nicht verzichten können. Also es hängt sehr stark von der Situation ab. Und wir haben ja schon gehört, dass die Bewegung fördert, dass die Glukose in den Organismus zu bekommen, in die Zelle zu bekommen. Also wenn der Diabetes gerade so ein bisschen grenzwertig ist, kann man durch Gewichtsreduktion und durch körperliche Aktivität vielleicht auch auf die diabetes verzichten. Also es gibt eine Basismedikation und alles andere ist eine Option. Und durch Bewegung und Umstellung des Körpers, Reduktion des Körpergewichts, kann man tatsächlich auch Medikamente einsparen. Um jetzt dem Patienten beim Training weitere Angst zu nehmen, was sind die Warnsignale, wo würdest du sagen, muss der Sport aufhören? Was sind Warnsignale, wo die Notbremse gezogen werden muss? Das ist definitiv die akut einsetzende Atemnot. Atemnot und enge Gefühl in der Brust oder ein stechender Schmerz in der Brust. Wenn ich als Herzpatient sowas bei meiner Bewegung oder bei meinem Sport spüre, dann ist sofort den Notarzt zu alarmieren. Ich kann wirklich nur unterstreichen, was Professor Sack vorher in seinem Part gesagt hat, dass das eine Situation ist, die den Notarzt ähm, notwendig macht. Und ich muss auch keine Sorge haben, wenn sich das als ähm, doch nicht so schlimm herausstellt, dass mir jemand einen Strick draus dreht, dass, dass das Rettungsteam mich schimpft oder, ähm, keine Ahnung, Rechnungen gestellt werden, ich weiß es nicht. Also in einer Akutsituation, die mir selber akut erscheint, wo ich Symptome habe, die mir vielleicht sogar wirklich Angst machen und die nicht weggehen, die akute Luftnot, Enge in der Brust, Stechen in der Brust, Notarzt alarmieren. Vielleicht etwas relativierend, es gibt ein Signal, das darf ich so ein bisschen ignorieren, das ist, wenn der innere Schweinehund sich meldet. Da darf ich also sagen, wenn der meint, ich hm, habe nicht so recht Lust auf meine Bewegung, hm, hm, dich ignoriere ich. Bewegung sollte regelmäßig passieren. Das war ein sehr informatives Gespräch zu dem Thema Herzpatienten und vor allem auch Herzinfarkt und Diabetes. Ich möchte euch jetzt bitten, aus euren Bereichen Akutmedizin, Rehabilitation und eben Nachsorge ein kurzes Fazit zu ziehen. Was kann der Zuschauer mit nach Hause nehmen? Ich glaube, für uns alle drei gilt die Primärprophylaxe. Das heißt, wir wünschen allen, die das Video sehen, dass sie keinen Herzinfarkt bekommen und so viel Sport treiben und so gesund sind, dass sie erst gar nicht zu einem Herzinfarkt kommen. Wenn nun der Herzinfarkt doch aufgetreten ist und es ist tatsächlich ein schwerer Herzinfarkt mit dem Herzstillstand, dann darf ich noch einmal daran erinnern, dass die Herzdruckmassage ganz wesentlich ist, um das Überleben des Betreffenden zu retten. Und vor allem das Gehirn zu retten. Denn nur wenn jemand beherzt eine Herzdruckmassage durchführt, wird derjenige, der von dem Herzinfarkt betroffen ist, dieses Ereignis auch erleben. Wenn Beschwerden auftreten am Herzen, dann sollte man sich nicht zögern, die Rettungskette zu aktivieren. Lieber einmal früher als einmal später. Denn ich habe auch gesagt, Zeit ist Gewebe, Time is Tissue. Das heißt, je früher bei einem Herzinfarkt das Gefäß aufgemacht werden kann, Umso besser ist es. Deswegen sollte man rechtzeitig die Rettungskette aktivieren und dann eine der sogenannten Chest Pain Units, die in den Krankenhäusern vorhanden sind, aufsuchen. Denn dort sind die Spezialisten, die dann sehr rasch den richtigen therapeutischen Weg gehen können, um das Herz, ihr Herz zu retten. Das Allerwichtigste möchte auch ich Ihnen mit nach Hause geben, und das ist auch die Primärprävention. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Ein gesundes Leben kann Spaß machen. Gute Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität ist sinnvoll, macht Spaß und hilft, dass man nicht krank wird. Und wenn Sie doch einen Herzinfarkt erlitten haben, das Akuthaus gut überstanden haben und in der Rehabilitation gelernt haben, wie man mit dem Herzinfarkt umgeht und mit der Herzerkrankung umgeht, dann sollen Sie wissen, dass man in den allermeisten Fällen auch nach einem Herzinfarkt wieder ein ganz normales Leben führen kann. Man sollte sich nur bewusst sein, dass man etwas für sich, seinen Körper und seine Erkrankung tun muss, dass die Erkrankung nicht weiter fortschreitet. Ich hoffe, Sie haben viele Anregungen mitgenommen. Das Wichtigste ist, bewegen Sie sich und haben Sie Spaß daran. Ich habe einen abschließenden Tipp aus der Praxis für Sie. Wir haben gesehen, dass viele Herzinfarktpatienten einen super Einstieg in Bewegung finden über ganz einfache Übungen, die sie zu Hause durchführen. Sie besorgen sich vielleicht ein kleines Zusatzgerät, mit dem sie üben und machen ihr erstes einfaches Training ganz einfach daheim. Das Allerwichtigste ist, dass die Bewegung Spaß macht. Das war ein tolles und informatives Gespräch. und Ich möchte mich bedanken bei Professor Stefan Sack, Dr. Christa Bongard. Und Dr. Petra Pfaffel. Wir haben das Wort individuell heute sehr oft gehört. Wenn du Symptome hast oder Risikofaktoren, dann lass dich von einem Mediziner untersuchen. Wir von Arzt heißen Arzt. Das war ein Arztgespräch. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Schreib unten in die Kommentare, stell Fragen und schau dir vor allem folgende Filme an. Herzlichen Dank, bis bald.